Ist es bei dir eigentlich, wenn man das so nennen kann, sehr schnell dieses Ich-Gefühl nicht mehr wiedergefunden worden, oder ist das irgendwie... Ich versuche mal, mich zu erinnern. Ging das schnell, oder war das irgendwie... kann man das gar nicht so beschreiben? Das kam so... Das kam so in Anflügen, die ich nicht so wirklich, äh, da hatte ich kein, kein, keine Erklärung dafür, was da passiert. Das war einfach, die Gegenwart Gottes kam über mich sozusagen. Früher noch, also. Ja. Und so hat sich das dann einfach immer weiter so angefühlt, also immer wieder. Ähm, da war... Da hatte ich aber irgendwie nicht geschaut, über wen da was kommt. Weißt du, So von, mhm. kommt über mich, über wen. Mhm. So, und ähm, dann gab es ähm, so, dann gab es so ähm, Phasen, wo einfach ganz klar da überhaupt nichts getrennt war, wo niemand da war, ganz offensichtlich. Mhm. Da drinnen, nicht da draußen. Mhm. Nicht so, irgendwie, wow, ich bin erwacht unter lauter Ichs oder sowas. Mhm. Sondern, äh, wo einfach nur Präsenz war, obwohl ich es damals nicht so genannt hätte. Äh, und das war halt echt so intensiv, äh, dass es und so, so absolut, dass es einfach nichts konnte, das leugnen. Weißt du? Mhm. Und ähm, dann war aber auch irgendwie, oh, jetzt fühlt es sich wieder so an wie vorher oder so ähnlich. Also jetzt ist das irgendwie so in den Hintergrund geraten. Was ist jetzt passiert, sozusagen? Ja. Und dann, und das war das war so die mit die intensivsten das Intensivste zu erleben. Es war einfach so eine Schwelle überschritten, wo es einfach ganz klar war, da ist nichts sonst. Und dann war das irgendwie so, dass ich das auf jeden auf jede wie soll ich sagen, Gemütslage oder was weiß ich was einfach ausgedehnt hat. Das ist irgendwie klar, aber okay, da ist einfach nie was anderes als Sinneseindrück, Gedanken. Weiß mhm. nicht, also, ob das jetzt irgendwie was erklärt hat, oder? Oh, ja, schon. Also, insofern war es beides. Es war so ein, ähm, so ein wirklich momentanes Aufwachen. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert, bis das sich irgendwie äh, integriert hat in, also bis die Gedanken da irgendwie mit integriert waren oder so ähnlich. Was heißt, dass die Gedanken mit integriert haben? Bis dahin habe ich gedacht, wenn, dass das das, ähm, also würde ich im Nachhinein sagen, auch wenn ich damals das bestimmt anders gesagt hätte, aber, dass das irgendwie so ein Zustand ist, Ichlosigkeit, der Zustand der Ichlosigkeit oder sowas und dann kommt, dann ändert sich der Zustand und meine, meine Verwirrung war, dass dadurch sich die Ichlosigkeit ändert. Ah, jetzt ist wieder ein halt Ich da, so ungefähr. So hat sich dann So habe ich es interpretiert, meine Wahrnehmung war so, dass da immer nur Sinneseindrücke waren und äh, Gedanken als eine spezielle Form von Sinneseindrücken. Ist das, da so das, ne, da das ist dann wieder Ichlosigkeit. Das ist Ichlosigkeit, das Wahrnehmen von Sinneseindrücken schließt Ichlosigkeit nicht aus und setzt kein Ich voraus. Hm. Ist das, das, das ist dann so eine Art Teilnahmslosigkeit im Gegensatz zum alten Zustand? Also, wenn ich sage, ja, okay, das sind Gedanken, das sind Gefühle. Oh, okay. Das, was da sagt, okay, das ist so und so, das ist eine Erscheinung die gerade auftaucht. Also, oder das, was sagt, ja toll, da sind Gedanken, Gefühle und ich mittendrin. Ja, das ist auch nur eine Erscheinung, die auftaucht. Ich weiß nicht, ob das viel <lacht> hilfreich ist. Das sind halt Erscheinungen und, und das, was du einerseits teilhabslos nennen könntest, weil es nicht teilnimmt an dem Ganzen. Weil es sich nicht für einen Teil von dem Ganzen hält, mhm. sondern das ist sozusagen der Raum für das Ganze, was da auftritt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht, äh, es ist nicht äh, teilnahmslos im Sinne von distanziert. Mhm. Ja, genau. Es ist nicht irgendwie so ein äh, beobachtetes ja und oh, mir doch egal. Das wäre wieder was, was in dem auftaucht. Mhm. Aber wann ist die Beobachtung und Wahrnehmung von diesen Erscheinungen der Gedanken, Gefühle, Körper etc.? Wann ist dieses Wahrnehmen von dem Ich-Los? wann ist es wann ist dann nicht dabei? Ich weiß es, ich glaube, da ist nie nicht dabei. Tja. Dann ist das <lacht> der ist auch mal ja dann ist das eh immer da. Ja. Mhm. Es kann, halt, äh, es kann halt die Illusion wegfallen, dass da ein Ich dabei ist und das hat dann äh, energetisch irgendwie auch Konsequenzen. Ja, dass einfach zum Beispiel die Aufmerksamkeit sich nicht auf was verengt, auf, auf die Bedingungen, die scheinbar ich gestellt habe. Und die dann, wie du das gerade beschrieben hast, zu so dermaßen verstärkt werden, dadurch, dass ich, ich muss und bei Ich und so weiter. Ich muss und so weiter. Das ist einfach so eine Bündelung, diese Bündelung, Zusammenziehen von der Aufmerksamkeit. Und mehr ist das sogenannte Ich nicht. Diese Bündelung auf das Erleben wird gefiltert durch Bedingungen und durch ein Konzept von was bedeutet das für mich, was kann ich damit anfangen. Aber kann ich nichts sagen? Es ist es nicht auch wieder eine, eine Ich-Sache oder eine Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung, ob ich jetzt behaupte, dass das eben, was da alles da wahrnimmt und beobachtet, diese Konstante oder diese Ichlosigkeit, die nimmt da dieses Körper, Gedanken, Gefühle wahr und dieses nimmt dann auch dieses Ego wahr von Robert, kann nicht genauso behaupten, ist es nicht einfach nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich könnte auch sagen, da ist das Ich, das das Ganze wahrnimmt. Das Aber wenn Ich, das ich ja. nimmt wahr, es gibt Gedanken, Gefühle und Körper. Ja. Wenn, wenn da das Ego von Robert wahrgenommen würde, was wird da, da wahrgenommen? Die, das Ego sind für mich diese Gedanken. Ja, okay. Also wenn du sagst, Ego ist gleich Gedanken, ja, Gedanken werden wahrgenommen. Ja, von Robert. Ja. Also von Gedanken. Ich, Gedanken, die äh, um ein gedankliches Zentrum namens Robert so ich Verstehe schon, aber es kann nicht das Ich, das ich wahrnehmen. Und was ist denn gemeint mit diesem Wort Ich? Ist das Ich der Denker und Lenker? Ist das Ich das Erleben? Ich, der, ja. ich die Präsenz dieses Augenblicks? Also, also als Ich würde ich bisher verstehen, das ganze Denken, die ganzen Gedanken. Okay, wenn du sagst, ich ist gleich denken und gedanken. Da Konzepte ja, und die Konstrukte. Ja. Dann wäre das Dann wäre es blöd, das Blödes, Ich zu verlieren, oder? Angenommen, du könntest nicht mehr denken, da wären keine Gedanken mehr. Viel Glück beim Heimweg. Das dann irgendwann kommt die Putzfrau hier und räumt dich irgendwo anders hin. Also, wenn man das so sieht, ne, dass das dann. Aber ist das Bewusstsein oder so jetzt, sagen wir mal, diese Präsenz, sagen wir mal, diese Präsenz ist die jetzt kollektiv, so wie bei den Borg, also bei Raumschiff Enterprise, <lacht> dass das zusammenhängt, oder das ist es eben meine Präsenz nur? Dann kommen die Nerds. <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ist das jetzt dass du eine Präsenz hast und ich habe eine andere Präsenz, ich habe sie auch nicht. Wenn ich jetzt, ich, mir, mir sagen, mir, unsere Aufgabe war jetzt, erlebe bitte direkt das direkte <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Erleben. Wir erleben das direkte Erleben und äh, Sie sind uns jetzt einig, da gibt es also diese Präsenz und die beobachtet, wie die Aufmerksamkeit sich bewegt. Und gibt es diese Präsenz jetzt nur, ist es jetzt nur da meine oder ist es nur eine gemeinsame, Na, das meine ich, ohne sie zu haben. Mhm. Die Wahrnehmung des direkten Erlebens von dieser Präsenz, ist die jetzt allgemein, kollektiv, so wie, wie ich gesagt habe, komisch, oder ist die eben jetzt, hat jeder eine andere, oder ist für jeden eine andere, das war mir noch nie so klar. Sehr interessante Frage, was ist denn dein direktes Erleben davon? Wie viele Präsenzen erlebst du jetzt gerade? Nein. Okay, geht mir auch so. Und die umfasst oh, alles, ja was da ist. Und dann können wir sagen, die ist schon ein bisschen kollektiv. ne? Ja. <lacht> können wir sagen, ein bisschen kollektiv. Also dort treffen wir uns. Ne? Ja. Ja, genau. da, da sind wir dann ähnlich. Ja. Da sind wir gleich. Ja, da sind wir mit gleich. Mit unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ja. ja, genau. Aber dort treffen wir uns irgendwo mit unterschiedlichen ja. Wahrnehmungen. Das ist sehr cool, ne? das das, das geht durch. Ja. Wirklich <lacht> ja. Und das ist halt einfach das. Egal wie viel Gedanken dazu aufbauen, wie viel da spekuliert wird und so weiter. Das ist die Gedanken haben einfach echt wenig Mehrwert im Vergleich zu dem. Wow, da ist nur, da ist diese Begegnung. Da ist dieses Zusammensein von allem, was da ist, das ja. Zusammensein in einer Präsenz, ja. einem Bewusstsein, einem Herz, um es romantisch zu sagen. Ja. Wenn, wenn, wenn, wenn, wenn die Erlaubnis für das da ist, dann, dann kann man auch keine Gedanken weiter mehr spielen jetzt. Naja, das geht schon. <lacht> ja, mir fällt sicher schon noch was ein, aber <lacht> ja. es war aber könnte sein. Es könnte sein, dass die Gedanken dann einfach nicht mehr so interessant erscheinen, im Vergleich zum, weißt du, so, um ein religiöses Beispiel zu bringen, du könntest in, in die tollste Kirche überhaupt gehen, in den Petersdom oder was weiß ich, mit deinem Reiseführer und dann lesen, was jemand anderes über, diese Reise für, über diesen Dom gesagt hat. Ah, ein, ein Platz der Andacht und Stille, mhm, interessant. Anbautiftelle, ja alles klar. Und hier, was steht da? Ja so. Und du kriegst von dem Ganzen echt nicht so viel mit. Aber das gibt es ja, halt, vielleicht, ich, jetzt schon beobachtet. Ja, genau. Die auch. reden <lacht> im Reiseführer und ja. sind dort und eigentlich kriegen sie dann das nicht mit, aber ja. das, was im Reiseführer steht, ja. malen sie sich theoretisch aus. Ich war ja. da, für Genau. Das aber ist, was, was ich eben so erstaunlich finde. Da ist so diese Offenheit für das. Wow, da ist eine einzige Präsenz, da ist dieses Zusammensein von allen, in hier und jetzt. Okay, so weit so gut, aber wie schaut es denn aus mit so, wo kommt das Interesse für was anderes als das immer, immer mhm. wieder her? Wo ist die Motivation für, schön und gut, das ist also das, warum ich hier gewesen bin, aber jetzt mal was anderes. Mhm. Ja, das ist die Frage, die von uns an dich gestellt wird. <lacht> das ist, da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. In meiner Beschreibung ist es einfach, das Denken mag das einfach nicht. Ja? Also ein Aspekt vom Denken mag das einfach nicht. Weil einfach da, was gibt es da jetzt weiter zu denken? Ja, was heißt ein Aspekt? Eben, weil da gibt es nichts zu denken. Ne, weil das Denken hat ja viele äh, nützliche Seiten auch. Hm. Es gibt ja. auch eine Seite im Denken, die manchmal gerne einfach, wie du schon sagst, diese Schein. manche Gedanken sind einfach nicht nahrhaft. Und es gibt auch manchmal das Gefühl vom Denken, dass es einfach nicht resignativ müde ist, sondern einfach, es ist fertig. Es kann nicht mehr. So. Ja. Es ist einfach fertig. Das ist, das dann ist Punkt, einfach ein, so, so ein Zustand von oh. permanenter, latenter Überforderung. Ja. Und es ist froh, aber einerseits auch, es ist auch irgendwo froh, auf wenn es größte Angst hat, loszulassen, weil es nichts anderes kennt als dieses Selbstgeplapper, oder? Es ist Ach, aber bist. auch froh, endlich von irgendwas oder von, durch irgendwas seinen Platz zugewiesen zu bekommen. Jetzt setzt du dich dahin und hältst mal die Klappe und machst da dein du so Doku oder so. Mhm. Ja. Und dann, oh. okay, gut, ich muss mich nicht mehr um das kümmern, was ich eh nicht schaffe. Mhm. Ja, das ist eben ein anderer Aspekt von Erleichterung von, so, es gibt gerade nichts zu bedenken. Ja, oder es gibt was zu bedenken, aber eben in einem be beschränkten Rahmen, was ich ja. also schraub mal den Computer wieder zusammen. Ja, klar. klar, genau da ist es nützlich. Was gibt es denn jetzt zu bedenken? Äh, Wie kann ich direkt das Erleben erleben? Es muss so sein auch. Es, es muss sein, dass dieses Bewusstsein zusammenhängt. Also sonst können die Hellsichtigen nicht irgendwie aus dem Äther irgendwie infos runterziehen. Ja. Das gibt es jetzt zu bedenken. Für das das gibt es jetzt zu bedenken. Ja, das gäbe es zu bedenken. Okay. okay. okay. okay. Mal, wo sollten die das denn hier haben? Keine Ahnung, ja, da müsstest du jemand Hellsichtigen fragen. Natürlich. Ich bin kurzsichtig. Was <lacht> <lacht> soll ich gesagt? Ich bin kurzsichtig. <lacht> Einfach, sagen wir. Ja, aber da kann ich gar nichts dazu sagen, es ist für mich alles nur Theorie, kein direktes Erleben. Aber der Drang ist da, das direkte Erleben zu hinterfragen, ob es das wirklich gibt. Fürs indirekte Erleben, ja. Genau. <lacht> Gedanken hinterfragen das gerne. Ich finde das ziemlich unzweifelhaft. So das direkte Erleben jetzt. Wenn wir schauen, was ist jetzt das? Vielleicht finden wir Gemeinsamkeiten. Okay, da gibt es Gefühle im Körper. Zum Beispiel zwei Pobacken, eine Sitzfläche. Okay, so zum Beispiel sind unterschiedliche Pobacken. Die erleben unterschiedliche Sachen. So, aber das ist eine Gemeinsamkeit, ein Empfinden von Schwere. Okay. Und, und äh, ein Gefühl an, am Rücken, von der Rückenlehne, dieser Kontakt da. Und dann die, diese Stimme, die wir alle hören. Und dieses, äh, dieses erstaunliche Phänomen, dass diese Klänge, Irgendwo in Sinn übersetzt werden. Die die die du von D das, was, D diese, diese Klänge ergeben irgendwie sind Beschreibung, Schallwellen und irgendwas versteht was da gesagt wird. Wenn du tief bayerisch redest, sind das für mich nur Klang. <lacht> das Wahrscheinlich nicht. Wenn wir schauen, wer ist es, der das in Bedeutung übersetzt. Was finden wir? Ja, nee, gar nichts. Das ist das Verrückte manchmal. geht es ja. auch einfach weg. Ich höre dann gar nicht mehr, wenn ich müde bin. Ja. Dann höre ich nur noch. Ja. Und plötzlich taucht da raus ein Wort auf, was, ich, was irgendwie in irgendeiner Form in, unter der Schädeldecke <lacht> irgendwie so ja. Sinn macht, ein ganz seltsamen Sinn. Mhm. Aber es ist auch keiner, ja. der Smart, ja? es macht, ja. Das ist in deinem dann auf und Na. Okay, und dann ähm, gemeinsames Erlebnis, ist, dass die Aufmerksamkeit sich im Raum bewegt. Okay. Das wir zum Beispiel, ähm, jetzt wo ich sage, kann die Aufmerksamkeit auf diese Blubberbläschen da in der Flasche gehen. Wer hat's gemacht? Was? Die Blubber? Die Aufmerksamkeit mhm. dahin gelenkt. Na, etwas ja. von dir ja. kommt das. Oder weil hier die Aufmerksamkeit zuerst dahin gegangen ist. Mhm. Wer hat das gemacht? Niemand. Ja, irgendwie nicht. Die hat sich einfach dahin bewegt, weil sich da etwas bewegt hat. Mhm. Die Aufmerksamkeit hat die Tendenz auf Bewegungen zu gehen. Aber im Moment geht jetzt die Aufmerksamkeit von vielen auf diese Blöcke? blubbern. Mhm. Also gibt es ein, ein, ein, ein gemeinsames Bewusstsein oder eine gemeinsame Aufmerksamkeit, die dahin geht. Und die steigen wesentlich mehr auf in den letzten Und ich habe es aber unabhängig, dass du scheinbar das gelenkt hast, jetzt die Aufmerksamkeit auf die Blubberlappen, ist mir vorhin aufgefallen, dass plötzlich einer diesen tiefen Atemzug gemacht hat und die anderen drei nach auch. Mhm. Also, als ob es so einen Zusammenhang gäbe. Ja, es ja, gibt halt einfach, wir sind halt Herdentiere, wir synchronisieren uns einfach mal. Ja. Ja. Da, da sind wir zusammen, aber. aber. das taucht ja auch einfach bloß auf. Dann taucht halt im Raum atmen auf oder. Aber synchron. Das taucht halt ja. auch einfach auf. Für mich. Ja, viele Sachen sind synchron, viele sind asynchron. Ah, ja, so. Genau. Also unsere Körper funktionieren im Wesentlichen ja nicht unähnlich, deswegen kann man das vielleicht vergleichen. Kann man kann es nicht sein, Sondern dass dass es sich versuchen als ob es eine natürliche Tendenz gibt, der Versuch zusammen Gleichklang zu bekommen. Ich glaube, das muss man gar nicht versuchen. Ich glaube, das, ja, das stellt sich irgendwie ein. Also wir, können darüber, wir können darüber <lacht> Theorien aufstellen, was das bedeutet und so weiter und was wir daraus herleiten können oder so. Ja. Und ist, dann haben wir halt einen Gedanken mehr, der da auch auftaucht. Wenn der sich in der Gruppe durchsetzt, dann denken alle darüber nach, sonst sagen nur. Äh, sonst halt nur einer oder zwei und die anderen denken, wann wir denn wieder Pause machen oder so. Ähm, da sind also, um es mal zusammenzufassen, eine Menge Sinneseindrücke, hm. die sich auf, die äh, registriert werden als Bewegung, zum Beispiel als Licht, als Klang, als Gefühl, Oberbegriff. Sinneseindrücke oder Energie. Da ist ein Spiel von Energiemustern. Und da ist eine Stille, die das erlebt. Oder eine Leere, die das erlebt. Oder ein Raum, der das erlebt. Bewusstsein, was das erlebt. Dieses Bewusstsein ist nichts Persönliches. Alles, was persönlich wäre, taucht als Inhalt in diesem Bewusstsein auf. Ihr sagt es, wenn irgendwas eurem Erleben widerspricht. Sich dem Bewusstsein zuwendet, bildlich gesprochen, weil das Bewusstsein keine Richtung hat, wenn das die Aufmerksamkeit sich öffnet für das Bewusstsein, dann passiert was Erstaunliches. dann verliert sich dieser Eindruck, ein kleiner Teil von diesem großen Gewusel um einen Punkt zu sein. Da ist dieser unendliche Raum, der gefüllt ist mit Sinneseindrücken. und nicht getrennt ist von irgendwas. Und dann tauchen in diesem Raum mit dieser Offenheit vielleicht Gedanken auf, wie zum Beispiel schön und gut, aber könnte man Bewusstsein jetzt vielleicht noch etwas genauer definieren oder entspricht es ungefähr der Theorie, wo es heißt, dass und solche Gedanken kommen wie Geräusche und vergehen wieder, außer wenn Sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann das Bewusstsein wieder in den Hintergrund tritt. Das Bewusstsein kann der Vordergrund sein und nichts, keine einzige Erscheinung muss verschwinden. Wenn gesehen wird, das sind alles nur Erscheinungen. Fühle, Gedanken, Farben, Formen, Bewegungen, Klang. In dieser lebendigen Gegenwart, in dieser Präsenz.